Es war schon bei der Zusage ähm, ziemlich klar, als ich beim Briefkasten war und der Brief dicker war. Ich glaube, ich habe nicht mal den Brief komplett geöffnet. Ich weiß nicht mehr, ob ich berühmt durchs Haus gelaufen bin oder sowas, aber ich weiß, dass es eine Riesenerleichterung war. Na, wie so ein Stein, der tatsächlich auch von meiner Brust abgefallen ist. So eine riesengroße Erleichterung. Und ich habe es auch erstmal gar nicht geglaubt, weil es äh, für mich wirklich sehr viel Geld ist. Danach musste ich ganz viele äh, Cocktails spendieren und dann sind wir im Club gelandet. Ich glaube, wenn man das Stipendium neu bekommt, ist es vor allem wichtig, sich schnell einen Überblick zu verschaffen und zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt und die wahrzunehmen. Also erstmal raus, viel fragen und äh, das in die Hand nehmen, damit man die Angebote und Möglichkeiten nicht verpasst. Und das ist, glaube ich, schon was, ähm, wozu ich ermutigen würde. Es ist sehr, sehr vielfältig, wo man sich überall mit einbringen kann. Es gibt natürlich diverse Arbeitskreise zu ganz unterschiedlichen Themen. Es ist auch jederzeit möglich, neue Arbeitskreise zu gründen, wenn jetzt jemandem noch ein Thema fehlt. Man kann sich natürlich wählen lassen für den Sprecherinnenrat oder auch für die Auswahlkommission. Und dann gibt es natürlich noch die ideelle Förderung, wo ganz viel im Programm ist jedes Jahr. Im Auswahlausschuss wird direkt über die Stipendienvergabe entschieden. Also es ist ein sehr wichtiges Gremium, würde ich sagen. Wir sitzen da mit zwei VertreterInnen drin und können eben auch ähm, mit abstimmen und aber auch unsere Einschätzung einfließen lassen. Jede Stimme zählt, egal von einem Stipendiat oder von der Leitung der Studienweg. Wir sitzen da mit äh, Professoren, mit, mit Dozenten äh, und wir dutzen uns alle erstmal damit diese Barriere quasi zu brechen. Der Sprecherinnenrat ist Sprachrohr für alle Stipendiatinnen. Wir geben die, die Meinung, die Probleme von allen Stipendiatinnen, die auf der Vollversammlung besprochen werden, geben wir so an Studienwerk weiter. Also wenn man Spaß an, an so ganz klassischer Gremienarbeit hat, für Leute sprechen, dann ist der Sprecherinnenrat das Richtige. Ich würde sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich hier einzubringen oder auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, an Arbeitskreisen teilzunehmen, Infoveranstaltungen zu besuchen. Die Leute müssen halt selber entscheiden, wie viel sie davon wahrnehmen können. Aber Angebote gibt es zahlreiche. Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Austausch ist und der auch überregional funktioniert. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Besonderheit. Für mich lebt das Ganze schon stark aus der physischen Begegnung. Also hinfahren, vor Ort sein, zu den Seminaren fahren, auf Treffen fahren, im Arbeitskreis gucken, wann sich die Leute wo treffen. Also gerade am Anfang, als ich neu in die Stiftung gekommen bin, hatte ich natürlich viele Fragen. Ich wusste bei vielem nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Egal wann du schreist, wann du anrufst, äh, wann du nach einem Termin bietest, ist immer jemand für dich da. Natürlich gibt es dort Hierarchien aufgrund äh, von unseren Positionen. Ich meine, sie entscheiden über unser Stipendium, allein das schon. Aber ich weiß, dass dort immer eine grundsätzliche Solidarität herrscht. Also im Gegensatz äh, zur Uni, wo ich immer das Gefühl hatte, da eigentlich nicht hin ähm, habe ich bei der Stiftung auf jeden Fall von Anfang an so ein Gefühl gehabt, dass ich hierher gehöre und dass es ähm, sich eher so ein bisschen wie nach so einem politischen Zuhause anfühlt. Es ist einfach mehr als nur eine finanzielle Unterstützung. Es ist Netzwerk, es ist neue Freunde finden und es ist ja ganz viel Lernen, ganz viel Input. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich hier zu engagieren. Das, das mag das Leben bereichern. Also man gewinnt nur hier, definitiv.